Was tun wir hier, geschätzte Kolleginnen und Kollegen? Wir lassen uns den Mund verwüten. Genau das tun wir hier. Wir lassen uns tatsächlich den Mund passe? Le, le, le chronomètre tourne. Hein.